Ich laufe ziellos durch die Gegend, ich suche dich überall, ich bin krank vor Liebe. So steht es hier im Hohelied der Liebe in der Bibel. Das ist ein junges Mädchen, sie ist leidenschaftlich verliebt. Sie ist voller Glück, sie schüttet ihr ganzes Herz aus. Es ist wunderbar zu lesen. Und zugleich tut es weh, wenn er nicht da ist. Ja, Lieben und Leiden, das sind nahe Verwandte. Aus Liebe sind wir bereit zu leiden, alles Mögliche zu tun, koste es, was es wolle. Meine Kraft, meine Zeit vielleicht sogar mein Leben. Eine Leidenschaft kann mich großartig machen oder grausam. In der Bibel, da begegnen mir viele leidenschaftliche Menschen. Menschen, die vor lauter Begeisterung alles tun. Mose führt sein Volk durch die Wüste, egal was passiert, 40 Jahre lang. Noah baut auf trockenem Land eine Arche, völlig verrückt. Elia verfolgt mit rasendem Eifer falsche Götter und Propheten. Maria erträgt Marthas Geschimpfe und salbt unbeirrt Jesu Füße. Und Jesus selbst liebt bis zur letzten Konsequenz. Sie hören, sie träumen, sie glauben und sie leiden. Ein anderer Weg ist nicht möglich, jedenfalls nicht für sie. Das ist Leidenschaft.